Happy Birthday to you! Guten Morgen von uns! Wir haben heute mal anders wie sonst nicht am Meer übernachtet, sondern etwas in den Bergen. Wir sind so am Beginn oder Ende, wie eben auch immer, vom Sierra Nevada und stehen hier an einem See, so ein Stausee. Und hier direkt unter uns ist sogar eine Surfschule. Wir dachten, das schauen wir uns mal an. Ja, Nur hat sich herausgestellt, dass sie glaube ich nur, also nur im Sommer offen hat und dass im Sommer auch deutlich mehr Wasser drin ist, weil das Wasser ist jetzt ziemlich niedrig. Das heißt, man kommt hier gar nicht so richtig runter ins Wasser. Ich zeige es euch mal. Also hier unten ist die Schule und da laufe ich jetzt mal nach unten. Ja und hier hat der Winter auch so ein bisschen seine Spuren hinterlassen, wahrscheinlich durch Regen ist hier so ein Riss entstanden und dieses Plateau, wo diese Surfschule auch draufsteht, ist einfach mal ein Ticken nach unten gesackt. Ja, richtige Spalte hier, Escuela de Windsurf. Jetzt gehen wir mal ans Wasser. Hier ist die Schule, da drüber haben wir gepackt und auf Google Maps ähm, die Bilder, die sind im Sommer entstanden, da fängt eigentlich hier so das Wasser an. Das heißt, ich würde jetzt dann direkt am Wasser stehen. Ja, dem ist nicht so. Auch wenn hier Wind kommen würde, ist es nicht so praktisch, finde ich, mit allem Zeug äh, den Hang darunter zu müssen. Hey! Echo. Ich hör kein Echo. Nee. Oh, ich nicht. Hey, was ist jetzt der Plan? Gehen wir da wandern? wandern oder? Ja, lass es doch machen. Dann sehen wir ein bisschen was hier auch. Ja, das war schön. Vom Gebirge. Ich hatte diese Route hier gesehen. Entlang beim Fluss. Lanjaron oder so. 9,24 Kilometer. Gute drei Stunden, 550 Höhenmeter. Kein das ist zu viel, aber ich glaube das ist ganz schön. Hier seht ihr wo wir sind. Also wir stehen gerade noch hier an diesem See. Und da ist diese Wanderung. Startet da bei diesem Dörfchen und dann geht es auf der einen Seite vom Fluss hoch und auf der anderen wieder runter. Bin ich mal gespannt. Das sind schöne Bilder auch drin bei Komoot. So, los geht die lustige Fahrt. Wir müssen zurück da auf die äh, Autobahn. Wir kurven wir gerade hoch. Oh, das ist steil, ne? Ja, ist schon ordentlich steil. Steil und hüblich. Und nicht sehr hobelig. Aber... Wie höher man kommt, wie schöner die Aussicht wird, während alles hier im Bus rumklappert. Schon äh, richtig eine Hotelstraße. eine Offroad-Piste. Ja. Ja, das ist der einzige Weg zu dieser Shirtschule. Ich weiß nicht, ob da überhaupt viele kommt. kommen. Ich weiß nicht, ob da viele Leute gar kommen. Wir auch noch mal schaffen, was Auf Google Maps standen da schon einige Autos geparkt. Also, die würden auch alle diesen Weg nehmen fast geschafft, wieder auf die normale Straße. Wir bereiten uns vor, Kate hat ihr Outfit schon an und ich übrigens auch die Laufhose. Mhm. Und jetzt wird was zu essen mitgenommen, das wir ja. auch immer wichtig. Man weiß genug Stärkung dabei haben genau und Wasser habe ich schon nachgefüllt und was Brot machen wir uns ein paar Feigen was noch Datteln, Datteln. ja Brot und dann, ist gut, oder? dann muss das reichen für die 10 Kilometer Danach genau essen wir eh direkt wieder wahrscheinlich. das denke ich auch ja aber wichtig immer äh, vorbereitet loszugehen also Regenjacke und äh, andere isolierende Jacke sind auch dabei wir wissen ja nicht wie kalt es genau wird ob es regnen wird ähm, dann sind wir zumindest gut vorbereitet. Aber alles. Ich bin gespannt. Ich auch. Lass wir uns mal überraschen. Überraschen. Ja. Von der Sierra Nevada. la Montagna. Ich folge dir. Ja, ich guck mal, wo wir hin müssen. Okay. Okay, der ist schön bepackt. Wir haben ihr Rucksack dabei. Sie darf alles tragen. Da so geht es dann. Hoch und das ist der Start von der Route. Ich meine, dass ich gelesen habe, dass hier äh, viel Trinkwasser herkommt, was man im Supermarkt kaufen kann. Aqua de Montana Da haben sie gerade auch Wasser aufgefüllt. Aufgefüllt, ja. ja. Also, wohl gute Wasserqualität und viel Wasser hier. Das ist Salbei. Sieht zwar aus, aber ne? sieht richtig aus Salbei aus. Ja, riecht nicht. Muss man zwischen die Hände klatschen. Oft geht es bei Minze so, wenn man es zwischen die Hände klatscht, dann kommt der Geruch frei. Nee. nee? Kein Salbei. Kein Salbei. Mhm. Was für ein Blick. Mhm. Ganz anders wie die Berge. Genau. Bewölkt, aber eigentlich gut, gut so. Gut, die schwitzen weil, trotzdem. Ja, sonst wäre es viel zu warm. <lacht> Ich weiß nicht, wie es in Deutschland aussieht, aber hier färbt sich Frühling. Ja. Wendepunkt erreicht. Zeit für ein Mittagessen. Stärkung. Stärkung. Ich echt Hunger. Ja, ich auch muss ja. Halt. Und ich könnte echt auch wieder was Wasser tragen. Das machen wir jetzt mal? Der Ausblick, wie gedacht, wir sitzen in der Wolken. Leider. Aber trotzdem herrlich hier. Sonne kommt, drückt trotzdem Drück durch, ein bisschen ne? durch Stehen und dann direkt. ist direkt herrlich. Aber wenn es Windchen geht hier oben, wir sind auf 1100, 1200 Höhenmeter. 1200, genau. 1200. Wir sind auf 96 oder so gestartet. Ja, und da merkt man, dass es dann doch was Frisches ist, wenn ein Windchen nee, geht. Regen. Hat einen Tropfen? Oh. Hat einen Tropfen. Regen und Sonne, naja. Man sieht das Wetter, man weiß es nie in die Berge, auch in Spanien nicht. Also Nein, Berge bleiben Berge. Ab, zurück zum Bus und dann schauen wir mal, ob wir einen Geburtstagskuchen für dich finden, da oben. Wir laufen hier und ich höre den Fluss schon. Da müssen wir gleich drüber. Ich glaube da auch ist so ein Weg im Fels gemacht. Richtig schön, ja. Auf einmal so eine richtig grüne Oase. Wow. Und wir müssen da drüber, Kate. Ah, okay. Was für ein Paradies hier. Richtig schön, das hätte ich nicht gedacht vorhin. Wo wir gelaufen sind, war alles so trocken. Und hier im Schlucht am Revier, richtig schön. Schön, ey. für Trinkwasser, dass es in den Brunnen kommt oder so. Dass im Brunnen reinläuft? Kann sein, ist auf jeden ja. Fall so schön angelegt. Ist sauschön hier. Oh, das ist eisig! Schön. Riesenkaktus! <lacht> wir sind fast wieder unten Geht Ordentlich steil Land Charon, Fast wieder angekommen, ein Kilometer ungefähr. Etwas mehr sind wir zurück bei Lowy. Ich bin richtig begeistert von Tour. Kate hat echt Was eine schön? schöne Tour ausgesucht. Hat erst gemeckert, hm, ich bin zu lang. <lacht> Aber äh, wir sind auch ordentlich hoch am Anfang und das mhm. war relativ trocken alles. steingeröll und ich habe gedacht, also geht es auch runter, aber dann würde es einfach eine total andere Landschaft. also Mit richtig dem Fluss ständig und an dem Bächle vorbei gelaufen und so. Ja, also richtig schön. Jetzt ja. äh, schauen wir gleich, gleich noch, ob wir dann, wie gesagt, einen Kuchen finden können in äh, den Städtchen. Weil dann fahren wir morgen mit Kuchen, geht Geburtstag. Ja. Und da sind wir dann auch wieder am Strand. Wir fahren zurück an der Küste und äh, Schau uns Mira, Almerimach Almerima an. <lacht> <lacht> Namen und ich, hm. irgendwie das ist das keine Schwierig. gute Kombo. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, okay. Happy Birthday, liebe Kati. <lacht> Happy Birthday to you, ja. Gratuliere, Kate hat Geburtstag heute. Ja. Ähm, heute Morgen würdest du schon ein wenig verwöhnt? Ja, voll richtig verwöhnt. Ein lieben Brief <lacht> von Aha. dir und äh, von meinen Eltern oh. und von deinen Eltern eine liebe Karte und so. Ja. Und, ja. Und, und Geburtstagslieder haben wir gehört. Ja, schön war es. Es Ist äh, was ja. anderes, wie du normal Geburtstag hattest. Es ist warm, sonnig. Das ist normal äh, ist äh, es kalt ist zu Hause. Ja. Ähm, ja. Wir sehen können, ich sitze hier mit Kaffee, aber ohne Kuchen. Ohne Kuchen. Das bin ich dann äh, vergessen ja, zu holen wir zu haben spät. Noch und, und gestern ja. aber da gab es nichts. Nein. Und jetzt gibt es halt Cantecini bei dem oh, Kaffee. Ja. Ich bin ja. da auch nicht so. Nein. Und dafür wir haben, einen haben dafür ja. einen richtig schönen Platz gefunden. Also da kann man, ich zeige es euch mal. Echt Geburtstag feiern. Wir stehen in Naturreservat auf ein Parker. Direkt am Strand. Es ist wunderschön hier. Ähm, es ist kurz vorbei Almeria. Almeria. Alme Almeria, genau. Heute Morgen standen wir noch in Almerima. Also mhm. die Wurden sind auf jeden Fall äh, sehr ähnlich und <lacht> sorgen für äh, Verwirrung. Ja, wir sind da durch die, ja. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man nennt es auch das Plastikmeer ja. ich sagen. Da wird ganz viel Gemüse, vor allem viel Tomaten und sowas auch äh, angebaut. Wenn ihr mal von oben bei Google Maps Almeria eingebt, dann seht ihr einfach nur Weiß und das sind alles ja. Gewächshäuser oder einfach nur Plastikplanen über den Gewächshäusern. Ist eigentlich echt, es war schlimm irgendwie zu sehen. Ja, irgendwie wir haben es nicht gefilmt. Irgendwie, sorry dafür, aber äh, es war auch Kommt's nicht an. schön und irgendwie saß es ja, traurig. Ich meine, da kommt viel Gemüse her und Obst, mhm. ne, Gemüse hauptsächlich, Tomaten, hauptsächlich ist und so, Gemüse, Tomaten und so. Und, so. und äh, das muss irgendwie irgendwo herkommen, aber wie es da aussah, so vermüllt und verplastigt, und, und mhm. ich weiß nicht. Das, das kann, glaube da ich, denkt anders. Man, man kauft dann irgendwie im Supermarkt ein extra ohne irgendwie Plastik drumherum. Dabei ist da, wo sie herkommen, wachsen die unter Plastik und. Ja. ja. Naja, wir lassen uns dadurch auf jeden Fall jetzt die Laune nicht äh, bederben. Wir ich machen einen schönen ein Urlaubs äh, Urlaubstag, einen Geburtstag. Geburtstag. Und heute Und Abend Tapas. Heute Abend Tapas. Also genau. selber machen, wir haben viele leckere Sachen. Und machen ja. einen gemütliches Abendessen. Sehr schön. Es kommt eine leichte Brise schon. Mhm. Und äh, vielleicht äh, gibt es dann auch genug Wind, um noch aufs Wasser zu gehen. Also alle Ingrediente für ein äh, erfolgreichen Geburtstag Bestand sind da. Nicht sein. ja <lacht> Ihr erwischt uns mitte in die Vorbereitungen. Wir waren heute Mittag wingen. Ja, es hat gereicht, Herr Es hat gereicht. Was für ein Geburtstaggeschenk. Ja, ganz alleine in der großen Bucht bin ich rumgeflogen. Also ja, herrlich. Mega aus. Ich bin dann auch noch kurz aufs Wasser. Also beiden auf dem Wasser. Mhm. Herrlich. Und jetzt, haben wir gesagt, Geburtstag wird ganz spanisch gefeiert. Mhm. Wir machen ein kleines tapas und das bereiten wir gerade vor. Mhm. Hier Vielleicht sieht man es. Diese Wurst haben wir gestern da an dem Dörfchen gekauft. Genau, Kate okay, hat den Richtig Wurst. regional von äh, regionalen Tieren. Mhm. Und da kann man noch, oder kann ich zumindest, auch noch mit gutem Gewissen Fleisch kaufen. Wenn man sieht, die Tiere, wie die da leben und so. Das ist was anderes. Ja und äh, jetzt hoffen wir, dass er auch schmeckt. Aber da gehe ich von aus, schmeckt so wie den. es aussieht, da liegt der Wurst. In der Mitte liegt so ein Feigenbrot, die wir auch gestern da ergattert haben. Äh, so ein getrocknete Tomate, Käse, was äh, Stängelbrot, Oliven. Mhm. Und ich mir, das haben wir einfach so als kalte Snacks. Dazu haben wir dann immer einen warmen Gang. Ich dachte ein, drei, drei, vier, okay. drei, vier warme Gänge. Das ist ein Tortilla. Ein Tortilla. Auf Spanisch diese ähm, Kartoffel Omelett. Ja. So ein kleinchen. Das ist anders. einmal warm, ja? Das ist warm. Dann oh, hier gibt es so leckere Pilze, die lecker angebraten mit Knoblauch. Ich weiß nicht, ob alle oder so, aber unser, in ähm, Butter mit äh, Rosmarin fand ich lecker. Ja. Mit Knoblauch vielleicht. Mega, okay. Zweiter warm Gang, Was Zweite gibt's noch? Warme. Ja, hier ist noch Rest von äh, gestern. Einfach Gemüse mit Kichererbsen und so. Und Süßkartoffeln, auch, ja. Und dann, äh, da sitzt du drauf. Ah, die holen wir noch raus. Genau, und Pimientos, Pimientos. das sind diese kleinen grünen Paprikas. Auch typisch spanisch. Die werden auch angebraten, schön mit viel Salz gegessen. Ja, und wenn das nicht reichen wird, kommt noch ein Burger raus. Ein Gemüseburger. Ja. Aber ich glaube, das müsste eigentlich, wenn ja. ich das so sehe... Vor allem, das isst das man ja auch langsam. Das isst man nicht so Teller leer, sondern das macht man gemütlich mit Wein dazu. Und dann wird man auch... Genau, der Wein kommt noch dazu. Wir öffnen mal eine Flasche Wein und dann lassen wir uns uns gut gehen. Ja. ja. Ah, der Plan ist schon mal richtig gut. Ein richtig schöner Geburtstag. Schön mich. Gang wird zubereitet, diesmal Jawohl. von Kai. Klappt das? Ja, ich glaube schon. Es gibt Pilze, Pilze und... Ähm, Außerschwämme. Wir sind mitten im Geburtstagessen. Ja, schmeckt lecker. Der erste Gang war schon mal richtig gut. Aha. Die Sonne hat sich gerade hier auch hinter dem Berg verabschiedet. Okay. Und was die Sonne macht, machen wir auch. Wir verabschieden wir uns. Ja. Dann lassen wir mal zu zweit gemütlich ähm, den Abend ausklingen, essen gemütlich und machen dann einen Filmeabend. Oder was ist Filme? Einfach einen Film schauen wir. Ja. Ganz gemütlich. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Genau. Bis dann. Gute Nacht. Wir stehen an einem neuen Platz. Richtig schön. Direkt am Wasser in so einem Naturgebiet. Und Kai geht jetzt erstmal surfen wollen schauen, ob es was ist, ein kleiner Wärchen, so ein Währchen mit dem Longboard draußen. Aber es viel Wind drauf. Es windet ja, man könnte auch wingen, aber er wollte mal erst abchecken, wie tief es ist, ob das überhaupt geschickt ist. Ja. Weil zum Wingen hat man eigentlich einen längeren Mast. der Wind drauf und dann die Welle und so ist sehr klein. Ich hätte gesagt, du ziehst den Anzug an und dann nimmst du den Wing mit und dann kannst äh, also du da wingen. Ich glaube, das ist richtig gut für dich. Da ist Kate wieder. Hey. Ja, erzähl. Was ist die Geschichte? Welche Geschichte? Die Wing-Geschichte. -Wing ähm, ja, es war kurz, kurz schön. Aha. Hat auch ganz gut geklappt. Es war aber schwierig, äh, weil äh, die, der Wind hat einen wieder aus den Wellen gedrückt und dann habe ich es nicht geschafft, in die Welle reinzukommen, weil ich dann zu wenig Wind hatte und ach, aber trotzdem war ganz gut mit dem kleinen Wort auch. Ja. Und äh, ja, du warst jetzt nur kurz zwingen und dann... Der war, ja, war nicht so. Die Welle ist weg, genau. Aber schön, ne? Und wir stehen herrlich, die Sonne scheint. Oh, viel besser geht nicht. Nee, echt die Schön. Dann zieh dich um und dann bereiten wir die Lunch vor. Ja. Und einen Kaffee? Und ein Kaffee, ja. Und Wir waren ein bisschen kreativ. Wir dachten, wir nehmen unseren Auszug mal äh, als Tisch. Hier sitzen wir ganz gut windgeschützt hinter den Türen, haben das ein bisschen abgeschottet. Super! Hey, das sieht perfekt aus. Guter Tisch. Mega, mit Blick aufs Meer. Herrlich und windgeschützt, wie du hm. sagst. Das ist gut. Und der Wind ist schon heavy hier auf dem Parkplatz. Also da geht schon einiges an Staub herum. Ja, Staub vor allem ist ja. furchtbar. Ne? Ja. Dann einen guten. sind in Finestrad und das da ist der Puig Campana, irgendwie der äh, zweithöchste Berg hier in das Gebiet bei Valencia, kurz unter Valencia sind wir, bei Denia in der, in der Nähe und äh, ja, wir haben die Wanderschuhe angezogen und gehen mal auf große Tour. Haben mir Freunde empfohlen, die äh, vor kurzem da waren und gemeint haben, die Aussicht, die man hat, das Dachfenster Auf das Meer und äh, Benidorm, was da unten, was man da unten sehen kann, äh, soll sehr sehr äh, lohnenswert sein. Also wir nehmen euch mit und zeigen euch äh, wie es aussieht. Dachfenster ja. ist zu. Es ist warm. Es ist warm. Richtig Sommer. Es kann losgehen. Ja. Viel Spaß! Sehr, sehr schön. Richtig schön. Es steckt uns auch noch ziemlich in den Beinen. Richtig, äh, ja. auch richtig ja. Kater? Und äh, jammern hier rum bei ihrem Schritt. Äh, ja, langes Andenken dran. Auf jeden Fall. Hat sich echt gelohnt, aber. Mhm. Hammer. Sehr schön. Wir sind auf dem Weg nach einem neuen Spot. Ähm, so schaut es aus. Sehr, sehr schön hier. Mhm. Und äh, wir gehen weiter auf den Dockungstour, Aber für diese Woche entsch äh, äh, verabschieden wir uns. War auch genug für diese Woche, würde ich sagen. Ja, viel erlebt. Viel gemacht. Und oh, äh, hoffen, es hat euch gefallen. Natürlich. Lasst einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir Und, äh, uns nächste Woche. Ja, bis dahin. Macht's gut. Dag, dag. tschüss.